Wie oft freut sich Ihr Partner über Sie? Ich meine natürlich jetzt nicht die riesengroße Freude, an die man sich ein Leben lang erinnert. Ich meine in kurzen Moment des Wohlgefühls. Also wie oft, glauben Sie, dachte Ihr Partner heute, schön, dass ich Dich gefunden habe. Es kann sogar sein, dass Ihr Partner sich gar nicht bewusst war, dass er sich zum Beispiel über Ihr Lächeln bei einer kurzen alltäglichen Begegnung im Haus gefreut hat. Ja, und es kann gut sein, dass auch Sie es nicht bemerkt haben, dass Sie Ihren Partner oder Partnerin ganz selbstverständlich beim aneinander vorbeilaufen kurz angelächelt haben. Hm. Sie schauen etwas skeptisch, Sie meinen, das war vielleicht einmal, aber jetzt schauen Sie sich beide nur noch böse an und es gibt keine schönen Momente mehr. Ich glaube Ihnen, dass Sie das glauben. Aber ich weiß auch durch viele Untersuchungen, wie sehr wir uns bei dieser Art der Einschätzung täuschen. Und das Schöne dabei, Sie müssen sich gar nicht der Statistik der liebevollen Momente bewusst sein. Denn es wirkt in Ihrem Denkapparat, auch wenn Sie es gar nicht wissen. In einer Untersuchung konnte nämlich gezeigt werden, dass ein Lächeln auch dann eine Wirkung auf unser Gehirn hat, wenn wir das Lächeln gar nicht bewusst wahrgenommen haben. Aber natürlich hat ein Wissen, mein Partner freut sich gerade über mich, eine noch größere Wirkung auf ihr Denken und dadurch auf ihr Handeln gegenüber ihrem Partner. Und dadurch wiederum? wird die Sicht Ihres Partners auf Sie positiver und so weiter und so weiter. Hier wieder einmal die gute Nachricht. Es gibt eine ganz unkomplizierte Methode herauszufinden, wie oft Sie und Ihr Partner sich freuen, sich gegenseitig gefunden zu haben. Gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner auf meine Webseite couplecoaching.de und vereinbaren Sie miteinander täglich ein Love Graffiti einzutragen. Und finden Sie heraus, wie Tausende vor Ihnen, wie viel öfter Sie sich beide übereinander freuen, als Sie beide vermutet hatten,